Folge 18, glaube ich. <lacht> es ist diesmal das Story-Finale, oder allgemein das Finale. Willkommen zurück. Hallo Pokémon und Pokonenten, zu Pflanz gegen Zombies. Äh, ja, ich habe mir wenig Zeit gelassen, glaube ich. Kann man gerade bemerken, wie. Ja, wir sind jetzt hier noch stehen geblieben, im letzten normalen Level. Und haben hier den Bau wieder gehabt. Und ja, ihr könnt es nochmal sehen, aber in dieser Folge werden wir den etwas besiegen. Und ja, dann werden wir in, der nächsten, in den nächsten Folgen ganz mini-spielen und Rätsel machen. Seid schon mal äh, gehyped drauf oder so. <lacht> oh Mann. Äh, ja, mach so. Dann kann ich den wegmachen. Ich lasse ihn jetzt erstmal noch da, aber dann mach ich ihn gleich weg. Und dann packe ich hier halt die ganze Reihe voll mit Melonen. Tübis. <lacht> Ah, dann das äh, okay. äh, äh, warte, warte mal. Oh. Ich dachte schon, warte, äh, nehme ich überhaupt auf? Ja, oh, das oh, gut, gemacht. Mal. mal ja. Äh, ey, ey, ey. On the unwirkliche. Nee, nee, nee, nee, nee. Da waren die mit dem nichts bringen. Scheiße! Nein, bitte mach doch die Kletter drauf, bevor du stirbst. Bitte, bitte, bitte. Nein! Nein! Oh mein Gott! Okay, das war gerade dumm von mir. Ich geb's zu. Was? Ich habe doch den anderen Deck gem Sonnenblume. Ich brauche eine freaking Sonnenblume. Oh mein Gott, was mache ich denn? Chance. Ja, die Sonnenblume gibst du mir jetzt auch noch weg, oder was? Ach, du bist doch lustig, weißt du das? Bist so lustig, haha. <lacht> Nein, jetzt. Oh mein Gott, komplette Katastrophe. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe zu wenig Sonnenenergie. Ich werde verlieren. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Was, was erwarten die jetzt von mir? Hm? Was erwarten die jetzt von mir? Ich habe komplett verkackt. Ist das dein... Verdammter Ernst? Are you fucking serious right now? Nein, ich schaff das nicht. Junge. Nicht du! Nicht du! Nein! Jetzt habe ich da unten nichts. Oh, Stress, das ist viel zu viel Stress. Kill beide! doch den anderen, Stoff, du! Ich hab was? Oh mein Gott! Ich. Äh, äh, ja, dann keine Ahnung. Oh Mann! So Leute, ich bin jetzt bei der neuen Runde hier. Das ich bin jetzt nach der zweiten Welle. Also die zweite Welle fing gerade an. Ja, ich werde jetzt mal, mal kurz mein Bestes geben und versuchen, dass ich vielleicht jetzt gewinne oder so. Oh fuck, der wird... Oder doch, der wird Protected. Genau. Doch, doch, doch, doch, doch. Bei den denen habe ich gar keine Angst. Zumindest mehr. Nicht mehr. Hier seht ihr seht ja oben, ich habe ein wenig was anderes gemacht hier. Ich habe oder eine andere Taktik oder so genommen, könnte man sagen. Eine Million habe ich schon hier. Also die Seite wird auf jeden Fall noch krass Protected. Ich werde die Hochballnuss. Und die Melon erst dann reinpacken, wenn halt Gefahr ist. Oh, die sind jetzt weg. Das ist mir aber gerade wirklich echt egal. Halt, stopp. Das ist mir jetzt aber gerade nicht egal hier. Zack. Aber jetzt kann ich nämlich zwei setzen: einmal eine Hut und einmal eine. Na? Aber immerhin kann ich das. Das ist wichtig. Weil sonst sind wir ja verreckt. So <lacht> Ich hoffe einfach nur, dass ich das diesmal in dieser Runde schaffen werde, das, das Level. Ich will das einfach nur hinter mich bringen. Oh nein, die essen das auf! Also wirklich auf! Komplett! Scheiße, ich brauch, ich brauch hier so einen. Der würde ja sonst den hier nutzlos machen. Da wird er wahrscheinlich eh. Nein, er ist tot! Holy! Die, die Sonnenblumen sind egal! kann ich sofort neu kaufen Kosten nur 50 so viel ist es auch wieder nicht finde ich die Melone die da, als ich Melone gekauft habe habe ich aber echt viel Stress gehabt. und ich habe mir nicht mit Geld gesammelt sieht man ja Alter wie schnell frisst ihr die sind ja richtige Marathonfresser wie viel ja auch einfach sind merke ich gerade ist schon fast aufgegessen. na gut noch nicht obwohl, jetzt schon. Verdammte Axt. Das gibt es nicht. Halt! Stopp! Ja, das will ich ja nicht. Oh mein Gott, Leute. Gleich kommt der Gigant, merke ich gerade. Gleich kommt der riesengroße Fetti. Wo kommt der? In welche Richtung kommt der? Alter, also, könnt ihr es mal lassen? Was ist? Oh nein. Der Leitertyp. Nein, der Leitertyp hat's geschafft oh, oh. Meine Melone Meine Melone oh, oh. Was mache ich jetzt? Ich kann nichts machen Nein, bitte nicht! Bitte! Bitte tut's mir das nicht an! Ich flehe euch an! Oh mein Gott! Noch eine Mauer! Noch eine Mauer! Nein, die lädt aber nicht mehr lange! Oh mein Gott, da ist der Gigant. Ich kann mich jetzt auf den anderen Scheiß, nicht konzentrieren, ne? Also wirklich null. Ich muss mich jetzt hier unten konzentrieren, so verlege ich. damals geschafft das ist krank das ist krank wie soll ich da okay, guck mir auf den scheiß okay leute wie man sieht ich habe mir die Doppelblume gekauft, äh Doppelsonnenblume. Also ich mache jetzt mal weiter ich wollte noch kurz erklären, weil. Doch, oh, okay, es ist nichts los. Es ist viel, viel chilliger mit der, die hat glaube ich 5K gekostet. Rip Money kann man schon sagen, so aber sonst wären meine Nerven kaputt gegangen. Cheaten ist es ja auch nicht oder so. Ich habe einfach nur mein Geld rausgegeben, mein Ingame Money. Aber ich will gesagt, ich werde ja eh äh, farmen und euch noch die anderen zeigen. Aber ich empfehle euch, kauft euch die, der neunte Slot den in der Welt, eh nicht bekommen bis hierhin. Das habe ich nicht eh jetzt, das habe ich jetzt gecheckt, das habe ich gemerkt. So. Ja. Aber ja, ich kann euch sagen, das ist so krass geil. Ha, So viele melonen rein, ja. Das ist göttlich. Ich freue mich, okay? Kann ich direkt wieder BAM machen. Ich bin eigentlich schon fast fertig, oder so? Schon fertig, ja? Und es ist kein Cheaten, ich habe einfach nur was im Laden gekauft. Nicht mal mit echtem Geld, war nicht mal oder so. Ja gut, der stirbt jetzt, aber das ist mir gerade echt egal, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich kann mir eh einen neuen leisten, man, Das ist gut. So, jetzt kommt aber der Spacko hier, ich hoffe, die Melonen und das, das bringt ihn um. Der Rest, ja, da habe ich jetzt eigentlich keine Befürchtungen, wenn ich bin, das sollte das ich schon schaffen. Ich will aber, dass der hier stirbt. Der hier ist der Boss. Hier, so gesehen, der Levels. Scheiße, der macht er ja instant. Kratz, Alter. Das ist cool. Ah, das schaffen die. So. Nein, der geht direkt auf den. Melone. Okay. Scheiße, aber er lebt noch. Melon, packt ihr's? Melon, packt ihr's? Scha packen wir hier so? Oops. Ja, okay. Und noch einer ist da. Killt ihn doch! Oh, ja Leute! Ne, warte, es sind noch zwei, oder? Ne, es ist nur einer, es ist nur der. Oh mein Gott, ja! Ich hab's endlich geschafft! Oh mein Gott! Leute, jetzt kommt der Endboss, ich hab Angst. Ich werde wahrscheinlich öfter hier drauf gehen, aber... Egal, let's go! Hausbesitzer, du hast unsere Forderung nicht erfüllt. Wenn du nicht gehorchst, sind wir gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Übergib uns so, solange dein Haus und dein Gehirn. Also sofort. Herzlichst, Dr. Edgar Zombos. Ja. Der Endboss ist ein Genie, ein Zombie-Genie. Oh, oh, es ist er. er. Er ist hier. Mach dich lieber bereit. Das wird ein ziemlich heftiger Kampf. Aber hör mal, ich weiß, was seine Schwäche ist. Du musst deine Milz erwischen. Ach nee, das war ein anderer Typ. Du musst ihn treten. In die... Äh, hm, du musst oben drücken, dann oben. Unten, unten, links, rechts. Äh, Warte, jetzt weiß ich wieder. Du musst... Na, das werden wir wohl nicht erfahren, sondern selbst herausfinden. Kommt er? Auf meinem Dach strappelt er jetzt herum, glaube ich. Ja, da ist er. Er ist ein Riesenroboter. Ich mag die Musik hier. Ist sehr nice. Eispilz. Ach, der Eispilz, schläft nicht? Okay. Wusste ich gar nicht. Äh so. Ah, warte, das ist eine Melone, merke ich gerade. Mm, verdammt, warum ich jetzt so schlau war. Egal, ich muss mir kurz ein wenig ich muss mir nicht runterkommen. Ich bin froh, ich es geschafft. Hab. Yeah. Ja! War ist klug? Ja, okay. Mh, mm, mm. Der Axt, das gibt es doch nicht. dann ja, mach ihn down so. Oh mein Gott, jetzt können wir ihn angreifen. Jetzt können wir ihn angreifen. Wenn er da unten kommt hier so. Dann können wir ihn angreifen, Leute. Das ist er übrigens. Der Dr. Zombos. Nein! Okay, Leute. Dagegen kann man nichts machen. Doch, Eis! Oh mein Gott, doch, Eis! Stimmt, jetzt kriegen wir Eis und Feuer. Ich weiß jetzt wieder, wieso. Ich weiß wieder, wie der Funkamt funktioniert. Feuer einsetzen, wenn er eine Eisattacke macht. Eis einsetzen, wenn er eine Feuerattacke macht. Ich weiß es wieder, Leute. Uh. Die Musik, die sagt auch schon so Hype. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig an Bandala. Ups. Uh, ich kann das anhalten. Lassen. Packen pack mir ein paar hin. Ey, ey, ey, ey, ey. ey. Jetzt, jetzt kommen wir ihn an. Das kommen mit einer wieder. ihn ein, Leute. Bevor er wieder runterkommt und mich anspuckt mit irgendwas. Was, was kommt jetzt? Wieder Feuer. Er ist sogar selbst eingefroren, das heißt sie können ihn angreifen. Geil, Mann. Na komm, geht rüber. Wir sollten, so, wir sollten ihn noch killen, oder? Komm. Sie killt ihn doch. Nein. Okay, nee, Ich muss das machen jetzt hier. Oh gosh. Oh gosh. Oh gosh. Was machst du denn hier? I didn't invite you. Who did it? Oh nein. Oh nein. Stirb bitte drin. Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt gegen die machen soll. Ehrlich nicht. Okay. Wir können den ja anscheinend einfach easy umbringen. Was kommt jetzt? Eis. Eis. Feuer. Ja. Ja, alles hin platzieren. platzieren, platzieren, egal, platzieren, so heißt es jetzt. Egal, Punkt, oh, Junge, bringt ihn einfach um. Kann sein, dass ich mich nicht rumschrei oder so. Und hier, aber bitte versteht es irgendwie, okay? Stopp, nein, ist das, ist das, soll das ein Witz sein? Lustig, ach, übrigens, hier ist mehr oder weniger die Lebensanzeige. Das schwarze ist seine Leben, das grüne ist halt das, was er ja noch. Was, was ihn abgezogen haben, so gesehen. So kann man das ansehen, wirklich. Okay, gerade noch so. Okay, okay, okay, okay, okay, der ist hingefallen, der fehlt hin, der fehlt hin. Ne, doch nicht, er wollte angreifen. Wir können aber hier so in, in Dings halten. Festhalten können wir hier. Oh mein Gott, du bist doch so ein ekelhaftes Viech. Ekelhaft, sowas, ne. Hau ab, verschwinde von meinem Leben, komm nie wieder zurück. Du auch! Du auch! Weg mit dir, oh mein Gott. Hype! Äh, ja, hier. Junge, du bist echt eine Nullnummer. Verreck. Jetzt kommt er wieder. Kein, kein, kein, kein, kein... Ein, kein Eis, kein Eis. Danke. Jetzt auf ihn drauf, Leute. Oh bäm. Yeah. Bam. Puh. Läuft gar nicht mehr so schlecht, muss ich zugeben. Wir haben schon die Hälfte dauert. Ja, ist ja überhaupt nicht OP gewesen gerade. Ist das gerade... Nein, falsche Linie, falsche Linie. Er muss jetzt verrecken. Okay. Oh mein Gott. Nicht du, geh doch weg. Geh wein, geh heulen. Hau ab. Alter. How about? No. No, thank you. I don't want anything. Ja, mach die halt kaputt. Äh, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. No touchy, no touchy. I said no touchy. I didn't want this. No touchy. Da kommt er wieder. Da kommt da wieder, der Kek. Pssch. Kann ich wieder normale Pflanzen bekommen? Please. Eis. Ah, uh. Wo sind wir nicht? Hier sind wir nicht. Okay. Äh. Uh. Wo gibt's keine von denen? Gibt's über oh, oh, oh, oh. Da waren überall Millionen. Das ist ein Ernst, Mann. Da waren überall Millionen. Nein. Hör auf. Das Nein, hör doch auf. Der übertreibt. Seht ihr das nicht, Leute? Der übertreibt richtig. Der übertreibt komplett. Mal wieder. Komm, bitte kill die. Killt, killt, killt, killt, killt. Nein, nice Mann. Gill die, gill Oh, gleich war nicht. Nein! Bam! Nein! Hör auf! Pea! Hör auf! Du hörst jetzt sofort auf mit den dummen. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Ich bin sprachlos. Ich bin no joke sprachlos. Kill ihn doch. Er wird sterben, ja. Hör doch auf. Bitte, bitte hör auf. Wow, Verspendung, danke. Wow, oh mein Gott. Aber ich sehe hier das, Er ist fast down. Vielleicht habe wir ihn diesmal zumindest, jetzt haben wir den zumindest First Try. Nein, halt, stopp! Scheiße. Was für eine Attacke macht der? Was für eine Attacke? Nein Nein, da ist einer! Eis, Eis, okay, okay, Eis kann nicht. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, falsch, egal, juckt nicht. <lacht> oh mein Gott, alles läuft noch. Er ist fast tot, Leute, er ist fast tot. Er ist fast tot. Niemand soll nicht die Melonen weg. Meine armen Chaos-Melonen, Mann. <lacht> Ey, nee. Oh, wow. Üh. Boah, du machst scheint es wohl richtig abzufeiern war. Ja, Junge, nein. Kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn! Er ist fast down. Er ist zumindest fast down. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, da ist er, da ist er, da ist er! Bitte, bitte Feuerattacke, bitte Feuerattacke. Ich flehe dich an. Er ist down, er ist down, er ist down! Er ist down. Ja, er zeigt die weiße Flagge. <lacht> er ist Ja. Hui. Hui. Oh mein Gott. Tut mir leid, dass ich heute rumgeschrien habe, dass die Folge lang ist. Ich konnte aber nicht anders. Es tut mir so wirklich leid. Oh ja, wie viel Gold. Uh, und wir kriegen eine Silbertrophäe. Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Aber ja, wir haben äh, Heimsicherheitsdienst verdient, was? Ja, Abenteuermodus abgeschlossen. Oh mein Gott. Na gut, du hast gewonnen. Nix mehr mit Gehirne fressen. Wollen wir lieber ein Musikvideo mit dir machen. Herzlichst, die Zombies. Warte, was? Ja, man. Okay, was? I'm the one who planted me here No! I'm just a sunflower But need power An entire infantry You like the taste of brains We don't like I'm a and Ja, das war das Musikvideo. könnt könnt es noch mal anhören, aber das war jetzt nicht. Ich habe jetzt extra nicht mitgesungen oder mitgemacht oder was auch immer. Ich habe jetzt extra mich gemutet, damit ihr euch dieses wunderschöne Lied anhören könnt. Mag vielleicht jetzt mich nicht herausgezögert haben alles, aber egal. Das war das Spiel. Äh, zumindest das Mode. Wir werden die nächsten Folgen äh, anfangen mit den Minigames. Ups, das war mein Handy, sorry. Und ja, ich hoffe, ich komme da gut durch und dass ich die so viel wie möglich zeigen kann. Und ja, kommt jetzt auch irgendwas zu den Credits? Okay. Abenteuer abgeschlossen. Weitere Minispiele, Rätsel und Überlebensmodi wurde freigeschaltet. Sieh dir auch die neuen Dinge in Deppy Days Laden an. Das kommt mal kurz an. Wir haben hier eine wunderschöne Statue. Uh, was? Goldene eine Trophäe? Die wollen jetzt, dass ich das hier durchspiele, komplett und dann das hier nochmal mache? Oder wie? Egal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, was gibt's denn Neues? Ui. Oh, yeah. oh, okay, ja gut. Äh, dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge ich hier weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!